Oh, was <lacht> oh, also, also, ist aus? Ja. Oh, schlimm. Mhm. Ja, ist schlimm. Oh! Oh, schön klappt ja. Oh, oh, Steht gut! Oh. Keine Ahnung, ich diesen Stoff hier. Jetzt ist das hast du auch, ne? ja offen. Mhm. Das dauert eine Weile, bis das schlägt. Ja. Hast du schon eins oder zwei? Nee, ein hast du. Ich hab das nicht nur als eine gemacht. Ja, das stiegt ja auch nicht gut. Richtig. Also, das andere brauche ich ja gar nicht. Achso. Zu schleifen. Okay. Weil es ja. Ich hier machen wir einen Cut. Hm. Hier geht es jetzt so also durch. Aber es ist auch öse. Lass uns bloß entscheiden ist ein auch Schlüssel. Ja. ja. Welche Seite wir nehmen. Ja, das ich ist. Es, wie lange bist jetzt weg gewesen? Halbe Stunde. Halbe Stunde. So lange habe ich es auch geschliffen. Ja, man sieht. Also schliffen wie man. Das das sieht ist, auch also nicht so hab, ich habe, aus. Hab das jetzt auch nur grob nicht geschliffen. Ja. Nein. Klar. Das ist hier. Also ich muss hier noch mal ran. Hm. Hier sehe ich nämlich die die. Äh, ja. Abdrücken. Mhm. Aber Ballette. Und dann hast du halt eben noch ein bisschen Wasser abdrücken. mit dabei. Das ist mich jetzt das auch nicht so zerstört. Ja. Das, das, das, okay. das ist hier Holz? Das Holz Holzform. Okay, das ist noch geil. Also du bist das hier von der Mitte einsetzen. Hier hat es sich nicht. aber schon gehoben, durch das Trocknen. Deswegen hast du hier auch so einen leichten mm. Holz. Und wenn ich So, jetzt. Ja. Sehr schön. Wir jetzt Mess den Messbecher dazu. Das ein Eine Oh, und ich mehr. Ja, weil du ihn falsch rumlässt. Okay, Der ist auch oben. Der ist erkehrt rum. Der ist mein Freund. Echt? Ja. Da, das gelbe Wand, äh, oh, das ja, muss da oben sein. Was das weiß ich. Und das ist halt eben auch noch extrem das wichtig, dass man sich immer noch schützt. mit, äh, Weil da sind nämlich giftige Gase. Da sind nämlich giftige Gase und die, äh, ja. Ja, viel ist auch nicht gebraucht. Hä? Genau, ist richtig so. Ja. Ist deine Brille so schlecht? Ja, ich weiß. Ja. Scheiße. Uh. Ja, ja, ich muss absetzen. Den kann ich wegschmeißen. Ja. Ach, voll stehen drin. Das ist meine Brille. Den sehe ich bin sicher. Also du bist auch nicht ganz blind? Ne. Okay. Das wäre hier ja nicht nicht bei. Ja, richtig. So. So, Fairtrade. Der Baum hat ein faires Leben gehabt. Beim Manuel ist kein Kind. Das ist keine Kinderarbeit, was wir hier machen. Alles safe. <lacht> okay, zur Anwendung. Ich mische jetzt 100 Gramm Harz, 50 55 bis 55 Gramm härter. Das ist 60 Milliliter. Ich will keine 100 Gramm haben. Sollen wir nehmen jetzt mal 300. 200 Milligramm 180 ist das gerade was? Oder sei da irgendwo so, oder keine Ahnung? Was ja. den ja. Ja. Oh. ist denn das für ja? Soll natürlich nicht passieren, ist auch gut. Was ist denn das ja? Und wir machen das jetzt anderes. Ich werde jetzt erstmal gleich die 180 Die Kindersicherung Oh Ja. Wir sind mal Like the feeling that you're next to me I like You're I could ever My boat, when you hold me so tight, the world just disappears in front of my eyes. I'm telling you why, this ain't no madness. The smoke in the mirrors are memories, now the sun's gone down. Like